Jojo, ihr macht einen Rechtsklick auf die Audio, anpassen, Audiokanäle, den hier anmachen, okay, und schon ist es fertig. Jetzt hört ihr die Audio auf beiden Kanälen. Vorher habt ihr sie nur auf einem Kanal gehört. Ciao.